Linguistik in 60 Sekunden Nummer 37 werden mit Infinitiv, in modale und temporale Lesart. Je nach Funktion wird werden in drei Kategorien eingeteilt: als Kopularverb, Passivhilfverb und Tempora-modales Hilfverb. In letzten Fall wird es ausschließlich in Infinitivform gebraucht. Als Tempora-modales Hilfverb beschreibt werden ein Sachverhalt in zeitlich und/oder modale Einordnung. So kann es in Verbindung mit der Präsenform des Vollverbs das einfach Futur des Verbs zum Ausdruck bringen. Beispiel, er sagt, er wird um 12 Uhr vor Ort sein. Hierbei ist das Futur zumeist deiktisch verankert und stellt einen Bezug zu zukünftigen Tatsachen dar. Signalisiert wird dadurch die Faktizität der gegebenen Aussage. Zudem kann Werden mit Infinitiv epistemisch genutzt werden. Der vom Sprecher verwendete Kontext verweist hierbei auf dessen Wissen. Dadurch wird ein Bezug zur Gegenwart hergestellt. Anders als im Fall der temporalen Verwendungsweise der Verbform beschreibt die Modale jedoch keine blickbaren Evidenzen. Es werden also vor allem noch nicht bewiesene Behauptungen ausgesprochen. Beispiel, vermutlich wird er vor Ort sein.